Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marianne und ich bin heute zu Besuch bei Matthias Meindl. Ich bin ja eher Rennstreckenanfängerin, erst ein paar Mal gefahren und habe heute das Glück, dass ich dem Matthias, der ja wirklich Profi auf der Rennstrecke ist und schon viele Kilometer hinter sich hat, ähm, ein paar Fragen stellen darf. Und wir haben generell jetzt vor, eine Reihe oder eine Videoreihe zu machen über das Verhalten auf der Rennstrecke. Und heute starten wir mal mit dem ersten Video und zwar geht es da um die Flaggenkunde. Matthias, was ich immer so gehört habe am Morgen, wenn man da ähm, geteacht wird über die Flaggen, die wichtigste ist ja die rote Flagge. Ne? Was bedeutet die? Ja, es gibt, es gibt ein paar wichtige, aber die rote ist einer, wirklich kann man sagen, der wichtigsten. Ähm Zuvor muss man vielleicht denjenigen, der noch nie auf der Rennstrecke war, auch sagen, wo er die Flaggen denn sieht. Mhm. Und auf der Rennstrecke sind ja so Streckenposten, ne? die sind so verteilt über die ganze Strecke, je nachdem. Meistens stehen die da, wo man auch drauf hinschaut, also in Blickführung quasi auch oft, das ist bewusst so gewollt. Und da sitzen Streckenposten drin, die sind... Teils vielleicht auch Fans der Fahrer, aber nicht bei den Hobbyfahrern und die winken halt mit Flaggen. Ja. Und ähm, das muss man so also ein bisschen im Auge haben. Und Es gibt aber auch Rennstrecken, da gibt es so LED-Panels, vor allem auf den neueren und, oder viele spanische Rennstrecken. Aber ich glaube auch in Hockenheim gibt es das mittlerweile, die quasi im Blickführung ähm, dann so große LED-Panels sind, die dann die jeweilige Farbe ähm, zeigen. Das wird halt dann ähm, digital von der Racekontrolle gesteuert und ist auch sehr ähm, effektiv. Wofür sind dann noch die Streckenposten da? Ja, die Streckenposten müssen natürlich da sein, damit die vielleicht im Worst Case irgendjemanden bergen können mhm. oder so. Ja. Aber äh, klar, aber auch für die Flaggen nach wie vor, obwohl die LED-Panels da sind. Ähm, ich sag mal, gemoppelt ist besser in dem Fall, dass wenn halt die Technik versagen würde der Mensch auch noch da ist, aber eigentlich ist eher die Technik da, um das Versagen von Menschen zu retten. Ja. In dem Fall würde ich jetzt mal wir haben Genau, und wie du schon gesagt hast, die rote Flagge ist eine der wichtigsten Flaggen. Klar, rot heißt immer Abbruch. Also der, der Turn oder das Rennen ist einfach abgebrochen aus irgendeinem für dich noch unerklärlichen Grund. Weil wenn du es irgendwo dich irgendwo aufhältst auf der Strecke und kriegst auf einmal von einem Streckenboss eine rote Flagge, dann weißt du erst einmal noch gar nicht, was passiert ist. Das wie sein, verhalte ich mich dann? Richtig. Ähm, du weißt erst noch gar nicht, was passiert ist. Du hast die. Im Endeffekt ist das Wichtigste erst einmal, dass du die Geschwindigkeit reduzierst. Aber großes Aber. Berechenbar. Also berechenbar reduzieren, nicht vor Schreck den Anker schmeißen und oh, um Gottes willen, was ist jetzt? Weil es könnte ja sein, dass hinter dir noch einer ist, der die rote Flagge vielleicht erst eine Sekunde später sieht mhm. als du. Und damit musst du rechnen. Also es ist immer ganz wichtig, die Geschwindigkeit berechenbar reduzieren. Und was ich dann auch immer mache, ist grundsätzlich mal die Hand langsam hochheben, ohne dabei das Gas zu machen, also in dem Fall linke oder den Fuß rausstrecken, damit der Hintermann auch realisiert, oh ja, der da vorne, der hat es auch schon gesehen oder wie auch immer, okay, wir wissen, alles klar, easy. Ne? Und da gilt dann mal grundsätzliches Überholverbot. Also mhm. absolutes striktes Überholverbot. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, dass man nicht zum Bummeln anfängt und nicht mit 30 km/h jetzt weiterfährt, weil man soll ja eigentlich zügig von der Rennstrecke runterkommen. Und da ja Überholverbot ist, passiert dann meist sowas, dass einer vorwegfährt mit 30 km/h fälschlicherweise und dann schon 10, 15 hinter dem sind und auch eigentlich nicht überholen dürfen und sich denken so, wir müssen runter. Ne? Es kann sein, dass eine Rettung rauf muss und die kann nicht rauf, solange wir hier rumtümpeln. Deswegen ist es ganz wichtig, die Rennstrecke quasi bei der nächsten Boxenausfahrt zu verlassen. Nicht sonst irgendwo hinfahren, nicht in Kies, nicht in die Technische, nicht zum Streckenposten vorbeischauen. Nein, die Runde fertig fahren und in die Box. Und das mit berechenbarer, reduzierter Geschwindigkeit, aber nicht mehr an seinem eigenen Limit, so dass man nicht nochmal einen Unfall verursacht. Mhm. Genau. Und als nächstes würde dann die gelbe Flagge kommen. Ähm, Wofür ist die? Die gelbe Flagge ist grundsätzlich einmal, dass irgendwas passiert ist. Die gelbe Flagge kann auch ursprünglich der Grund sein für die nachfolgende Rote, das weiß man erst noch nicht. Ähm, gelb bedeutet eigentlich immer unmittelbar vor dir, in der nächsten Kurve oder übernächsten Kurve, vor dir ist irgendwie was. Ne? Also es kann sein, dass da jemand gestürzt ist. Es kann sein, dass jemand einen technischen Defekt hat und vielleicht am Rand der Strecke steht oder vielleicht auch dumm wirklich ähm, auf der Linie irgendwo rumgondelt oder so, oder gestürzt ist und gerade sein Moped auf versucht aufzustellen im Kies drin und dementsprechend vielleicht in der Einflugschneise mhm. liegt. Und da ist auch immer wichtig, dass ich die, die Geschwindigkeit berechenbar reduziere und ähm, nicht weiter baller sondern einfach ein bisschen langsamer fahre, sodass ich halt vielleicht nicht den dann auch noch gefährde, weil wenn der gerade versucht sein Moped aufzuheben im Kies und ich dann genau da stürze, dann steht er halt verdammt ungünstig und deswegen ist es wichtig, dass ich da ein bisschen reduziere und unter anderem wie bei Rot auch, was denkst du? Überholverbot. Richtig, absolutes Überholverbot. Also, das heißt Rot, Überholverbot und Strecke zügig verlassen und Gelb heißt, ähm, dass ich nicht überholen darf, aber ich bleibe auf der Strecke. Genau, erst einmal bleibst du auf der Strecke. Ja. Erst Mal. Und wenn ich vorbeigefahren bin an der gelben Flagge, dann. Dann könnte es sein, dass die, wenn die Gefahr behoben ist oder vorbei ist, dann könnte es sein oder auf das Warte man in der Regel, dass man quasi die ähm, dass die mit der grünen Flagge abgewunken wird. Mhm. Also das heißt, auf, wenn, wenn auf gelb-grün folgt, heißt das, gelb ist erledigt. Zumindest ja. jetzt für die nächste Runde, bis ich wieder da angelange. Weil es könnte ja sein, dass der Sturz nach wie vor in diesen eineinhalb, zwei Minuten noch vorhanden ist oder das Problem. Mhm. Und dann könnte ich ja wieder in diese, in diese Stelle quasi einlaufen. Und... Ähm, wenn, aber wenn grün, wenn grün gelb aufhebt, also das ist so, dann ist es so, dass du quasi ab da wieder absolut frei fahren kannst. Ja. Mhm. Das heißt, Grün bedeutet freie Fahrt und wo wird dann Grün noch gezeigt? Also Grün wird manchmal, nicht immer, das kommt so ein bisschen auf die Rennstrecke drauf an, oft ist es so, dass die Rennstrecken äh, grün äh, schwenken, wenn der Turn neu beginnt und mhm. die Gruppe quasi rausfährt in, auf die Strecke und dementsprechend die Leute wissen, okay, alles alles ready to go, wir können fahren, wir können Gas geben, das ist nichts, was uns behindert, dann winken die gerne die, ersten, die erste eine Runde mal grün. Ähm, aber meistens wird es benutzt, um quasi tatsächlich ähm, gelb aufzuheben. Also man weiß, okay, hier war ein Unfall, weil solange die nicht aufgehoben ist, kann es ja sein, dass gelb noch länger gilt. Ja. Ja, das ist, immer, ist man sich selbst immer ein bisschen unsicher, weil manche Streckenposten vielleicht das auch nicht so akkurat machen. Dann war hier gelb, da war ein Unfall mhm. und dann wird das Gelb aber mit grün nicht aufgehoben. Und man denkt sich, ja, ist jetzt hier immer noch gelb oder was ist denn jetzt? Nur weil der, es kann aber auch sein, dass der eine Streckenposten, der nach dem Unfall ist, vielleicht mit dem Unfall zu tun hat, dass der da mithilft und ja. dass er nicht in seinem Häuschen sitzt und dementsprechend nicht grün winken kann. Da muss man dann so ein bisschen selbst einschätzen, was ist denn jetzt? Aber im Zweifel, wenn ich uns unsicher bin, dann warte ich auf die grüne Flagge. Mhm. Und wenn die nicht kommt, es kann auch sein, dass die Streckenposten in so einer Entscheidungsphase sind und sagen, okay, hier ist das Unfall passiert, wir haben Geld, müssen wir den Turn abbrechen. Es kann auch sein, dass die sagen, hey, das ist uns hier gerade zu so heikel, ähm, da liegen zu viele Teile rum, wir können den Turn nicht weiterführen, nicht unter gelb, wir müssen auf rot. Mhm. Und dann kann das sein, dass das länger dauert und dann quasi die rote Flagge nach der gelben kommt. Das kann auch sein. Okay. Und wann würdest du jetzt... Mmh, selber einschätzen, dass es wieder geht, weil ich habe es auch schon erlebt, dass mmh. mal äh, gelb war. Es kam aber nie wieder eine grüne Flagge, mmh. weil die das vielleicht einfach nicht angezeigt haben. Dann werde ich aber nicht immer äh, Runde für Runde da langsam rumeiern. Ja. Du, musst du dann einfach die eine Runde quasi wie bei gelb fahren und aufmerksam sein und mmh. dann, wenn du siehst... Dort ist vielleicht nicht mehr gelb oder wie würdest du das einschätzen? Ich beobachte dabei die Streckenposten, die, die quasi kommen. Mhm. Also wenn ich bin an der Gefahrenstelle vorbeigefahren und dann schaue ich, ist noch irgendwas und, und gucke eigentlich die Streckenposten bewusst an. Ich habe immer noch Speed rausgenommen, mhm. nicht langsam, aber, aber immer kontrollierbar, so dass ich theoretisch alles machen kann und beobachte die Streckenposten. Ich suche mir die Streckenposten und sage, was, was tun die? Sind die gerade irgendwo am Rennen oder steht der, sitzt der einfach in Häuschen drin und schaut zu? Und, und da warte ich halt ein bisschen ab. Ja. Und ähm, so versuche ich dann die Situation einzuschätzen, äh, ist ja noch wirklich Alarm und die zeigen es nur nicht oder, oder, oder hat der einfach die grüne Flagge vergessen. Ähm, aber kalkuliert dann damit, dass ich, wenn ich wieder die Runde fahre, dass ich vielleicht dann wieder auf die Unfallstelle. aber da wird dann in der Regel wieder gelb geschwungen. Ja. Aber da muss man schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ähm, vor allem ist es auch von Land zu Land unterschiedlich, von Rennstrecke zu Rennstrecke, das ist nicht immer ganz identisch. Okay. ja also Egal ob in Spanien, Italien oder Deutschland oder Ungarn, Slowakei, Tschechei, gibt es so verschiedene Sachen. Ne? Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Okay, und ähm, die nächste Flagge wäre ja dann noch, um den Turn zu beenden. Was ist das für eine Flagge? Ähm, ja, wir haben die, die sogenannte Checker Flag, also die schwarz-weiß-karierte. Ja. Die wird äh, in der Regel, wenn dann nur ähm, auf der Stadt geschwungen Mhm. Ja, äh, wenn der Turn quasi, der Turn oder das Rennen vorbei ist. Ähm, der, die die Schwarz-Weiße sieht man eigentlich nie irgendwo anders, sondern nur auf der start Und das bedeutet im Endeffekt, okay, das war jetzt deine letzte fliegende Runde, entweder im Rennen oder im normalen Turn, und du hast jetzt diese Runde fertig zu fahren mhm. und in die Box zu kommen. Ähm, da gilt im Endeffekt, dass du, also machen viele den Fehler, dass die, wenn die die sehen, auch das Gas zu machen auf der Stadtziel. Mhm. Und das musst du nicht und das solltest du auch nicht. Ist Ja, eigentlich noch eine normale Runde, ist nur eine nur normale Runde. quasi vor der letzten Kurve sozusagen oder je nachdem, genau. wo, der, wo die Ausfahrt ja. ist, dann nehme ich das Tempo runter, zeige an, dass ich rausfahre genau, und genau, genau, beende so. dann die Runde. Genau, am, beende die Runde. Am und Ende. einfach auf der gerade noch, noch drauf bleiben am Gas ja. und nicht überverfrüht quasi das Gas schließen und die Bremse ziehen, weil der Hintermann will vielleicht noch die Runde irgendwie zügig fertig gefahren oder ist bei dir im Windschatten und wurde vielleicht auch von dieser karierten Flagge mhm. überrascht, dass die jetzt schon ist und es hat schon tatsächlich oft gegeben, dass dann jemand dachte so, ach endlich Turn vorbei, Gas zu und dann mhm. hat es total unnötige Unfälle, also richtig krasse Unfälle schon gegeben. Ich habe die ähm, Jacket Flag mal übersehen mhm. und auf einmal komme ich und da steht jemand auf der ähm, auf der Strecke und zeigt hier rot rausfahren, da habe ich ja. mich auch erschreckt, also deswegen zum Beispiel in Brünn ähm, habe ich mal gesehen, dass sie auch rot in der letzten Kurve gezeigt haben mhm. und ich habe mir dann immer Sorgen gemacht, ob jetzt ein Unfall passiert ja. ist. Ja. Ähm, ist das immer nur beim Unfall oder wird die nee. auch so angezeigt? Es kommt so ein bisschen auf die Strecke drauf an, auf deren Time-Management. Brünn macht das eigentlich sehr gut, die versuchen die 20-Minuten-Turns so nah aneinander wie möglich zu tacken. Ja. Und damit die Leute quasi nicht die Jacket-Flag übersehen und dann noch eine Runde fahren und noch eine Runde fahren quasi, ähm, beenden die den Turn mit Rot. Und da ist quasi in der, in der, in der, in der vorletzten Kurve, in der, nach der Kevin Schwanz, fangt der Streckenposten schon mhm. an mit Rot. Und oben bei der Boxeneinfahrt stehen die äh, lebensmüden zwei Streckenposten, mit ihren, die ja. gefühlt 100 Jahre alt sind, mit ihren Pit-In Und stehen die da und sind schon ein paar Mal bestimmt davon gelaufen, wenn es wieder jemand übersehen hat. Ja. Aber die Chance, dass es dann übersehen, ist relativ gering. Und so ähm, sind die dadurch in der Lage, die Turns so nah aneinander zu ketten wie nur möglich. Okay, das heißt, das Wichtigste ist eigentlich eh jetzt für uns Fahrer zu wissen, Rot heißt immer die Strecke verlassen bei der nächsten Ausfahrt. Also Ge genau, bei, bei der, der Ausfahrt, bei der nächsten, bei der nächsten Möglichkeit. Möglichkeit <lacht> genau, <ja. lacht> Gut. Und Armheben oder Fußradstrecken, <lacht> ja. sind das dem Model 10, berechenbar, Geschwindigkeit okay. reduzieren und vor allem absolutes Wohlverbot. Ja. Ähm, und nicht rummeln. Nicht bummeln. Und was ja noch mit dem Überholen zu tun hat, ist ja die blaue Flagge. Erklär die doch ja. mal. Die blaue Flagge wird selten gezeigt. Ich habe sie noch nie gesehen, ja, ne? Noch nie? Nee. Also wird selten gezeigt, ähm, äh, da gibt es einen Grund dafür, auf den gehen wir noch genauer ein. Ich, ich erkläre ihn aber kurz. Da geht es einfach darum, dass du nicht verunsichert wirst, wenn du mhm. die äh, blaue, blaue Flagge gezeigt bekommst, weil das hat damit zu tun, dass, du, dass irgendjemand von hinten kommt, der dich überholen will. Mhm. Das heißt, du sollst quasi freigeben zum Überholen, mehr oder weniger. Die Rennstrecken machen das bewusst nicht, weil sie damit mehr Verwirrung bringen als nutzen. Eben, wie würde ich mich denn verhalten, wenn die blaue Flagge ist? Und Was genau mache ich dann? Genau, das ist das Thema eigentlich für ein nächstes Video, aber im Endeffekt einfach nichts. Weil du fährst einfach deinen Stiefel weiter, Punkt. Du okay. musst, äh, wo es wirklich am sinnvollsten ist, ist zum Beispiel beim Sprintrennen. Wenn du jetzt sagen wir mal in einem Sprintrennen mitfährst und fährst vielleicht im letzten Drittel des Feldes, sage ich jetzt mal, einfach nur so als Beispiel, und es kommt jetzt von vorne ein ganz schneller Fahrer, der das Feld überrunden kann, mhm. ähm, und dann rechnet man dann vielleicht noch nicht damit, ne? weil auf einmal einer mit 20 Sekunden Überschuss an dir ja. vorbeifährt, da tut es halt einen Dumpfen und damit bereiten, sich die Strecken, bereiten dich die Streckenposten darauf vor. Es wird aber im Endeffekt nicht genutzt. Stell dir vor, das ist ein Langstreckenrennen, mm. da, wo sowieso alles vermischt ist. Da wüssten ja die Streckenposten ja nicht, da können sie dauer, Dauerblau ja. schwenken, weil es würde ja gar keinen Sinn machen. Von dem her wird es auch wenig genutzt, muss man sagen. Okay, aber das Überholen ist ja sowieso so ein großes Thema. Das machen wir dann nochmal in einem extra Video ja, absolut, ja. und ähm, da wird das dann nochmal genauer genau. erklärt. Genau, absolut. Ja. ja, was haben wir noch für Haben wir noch? Okay? Ja, ähm, rot-gelb. Genau, rot-gelb gestreift. Ähm, weißt du was ist? Ja. Ja, was ist es? Ähm, Verschmutzung auf der Fahrbahn. Richtig. In verschiedenen Arten. Also ja. Öl oder es liegt vielleicht ein Teil rum oder Schotter oder plötzliche Nässe oder Schmutzflagge ganz klar. Ja. Also Öl, Dreck, Kies, irgendwas dergleichen. Ähm, plötzlicher Regen nicht, sondern eventuell noch feuchte Flecken. Ah, okay. Das heißt, wenn du jetzt morgens rausgehst und es macht den vermeintlichen Eindruck, ist es ist trocken. Ja. Und da ist noch irgendwo eine Stelle, die noch feuchte Stellen hat dann schwenken die rot-gelb. Mhm. Wichtig ist, was viele nicht wissen, rot-gelb ist kein Überholverbot. Okay. Also du musst jetzt deswegen nicht langsamer fahren, sondern es ist nur für dich zu wissen, dass du weißt, okay, hier könnte irgendwie äh, gebundenes Öl sein. Ähm, das ist ja dann meistens eh länger dort, ne? nicht nur eine Stunde, sondern ein ganzes Event. Das heißt, einer muss dann ein, ein ganzes Event lang hier wedeln oder was? Er macht es zumindest so lang, bis er, <lacht> bis er ausschließen kann, dass es, oder dass er, dass er weiß, dass es jetzt jeder weiß. Also er macht es halt jeden Turn. Ja. von den vier Gruppen, sage ich jetzt mal, und dann vielleicht noch jeweils zweimal und dann müssen sie es wissen. Aber Leute. wenn da jetzt ein Auspuff liegt zum Beispiel und die Flagge ist dann nicht mehr da, dann könnte ich ja denken, dass der Auspuff weggeräumt wurde. Ja, also normalerweise würd, wenn es da ein kaputtes Teil von, das gibt es ja, Auspuff hast du erlebt, oder Knieschleifer ja. oder, oder alle möglichen Sachen, die vom Moped abfallen können, was nicht soll, aber könnte, dann äh, soll tatsächlich, solange das auch da liegt, die, die Flagge geschwunken werden. Und ähm, es, es gibt Streckenposten, die nutzen dann so ein Gap von 20 Sekunden aus, wenn da keiner fährt, dass die kurz auf die Strecke laufen und das wegnehmen. Und dann mhm. ist auch die Flagge weg, logischerweise. Ja. Äh, ähm, aber wichtig ist, dass es kein Überholverbot ist. Und ähm, äh, dass es äh, nichts bedeutet für den, für den Verkehr. Also man kann ganz normal weiterfahren, man muss das einfach nur bedenken, was, man, was auf einen zukommt, außer... Diese gestreifte rot-gelb gestreifte Flagge kommt in Kombination mit der gelben Flagge, mhm. weil es könnte ja sein, dass einer einen Unfall gebaut hat, einen Sturz hatte, dadurch Dreck quasi auf der Straße liegt, ja. also sprich eher Kies verteilt hat durch das, dass er vielleicht einmal durchs Kies durch ist oder und Öl raus ist kommt oder. aus seinem Motorrad raus. Genau Motorschaden ja. <lacht> hat, Motorschaden ja. hat. Ja klar, wenn ein kaputten Bike da steht hat Motorschaden und erst 500 Meter eine Öllinie gezogen ja. hat. Mir ist das Schon passiert, ich hatte schon einen Motorschaden dieser Nein. Art in, ja. in Slowakei und, ähm, und klar, da gibt es dann gelb-rot, ja. also gelb-rot gelb und gelb. Und da okay. zählt dann wieder das Überholverbot und das Geschwindigkeit reduzieren. Okay, also um es ja. jetzt noch mal kurz äh, klar zu machen: nur rot heißt Überholverbot Strecke verlassen, gelb heißt Aufpassen, nicht Strecke verlassen, aber Überholverbot. Und Gelb-Rot, die Flagge, die gestreifte, heißt Achtung verschmutzt, aber es bedeutet nicht überholverbot. Genau, genau. Nur also, in Kombination. Genau, mit nur Gelb. in Kombination okay. mit Gelb oder vielleicht auch in Kombination mit, mit Rot. Ja. Weil wenn, wenn quasi der Turn abgebrochen <lacht> werden muss, weil der Unfall so krass war, mhm. dann kann es sein, dass aber trotzdem ja Öl da liegt. Ja. Und dann kommt es in Kombination, dann winken die Streckenposten auch beides. Okay. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch Flaggen, welche wir jetzt noch nicht durchgegangen sind? Die einzige, die noch vielleicht relevant ist, aber nicht oft gezeigt wird, ist die schwarze Flagge, mhm. die sogenannte Disqualifizierungsflagge. Ähm, die könnte man zum Beispiel kriegen, wenn man zum Beispiel zu laut ist, mhm. ähm, wenn eine Rennstrecke ein DB-Limit hat, ja, dann bist du halt zu laut und dann kriegst du die schwarze Flagge gezeigt. Ähm, viele wissen damit eigentlich gar nicht umzugehen und sehen die gar nicht so richtig, aber wenn man sich wundert, dass ein Streckenposten irgendwann schon so mit der Flagge auf dich zeigt, nach der dritten Runde dann... <lacht> Könntest du vielleicht damit gemeint Dann sollte man mal rausfahren. Oder? Sollte man rausfahren okay. und die Rennstrecke äh, möglichst schnell verlassen. Das hat irgendeinen Grund. Ja, dann will jemand mit dir reden. <lacht> Bei welchen Strecken ähm, gibt es dann die, die, diese dB-Begrenzung oder sowas? Weil ich habe das noch nie erlebt und mich fragen immer alle: Bist du nicht viel zu laut mit deiner ja. Panigale? Und ich habe aber noch nie ein Problem gehabt. Also, ja. wo ist denn das? Also, Gott sei Dank, auf den Strecken, wo wir uns bewegen, ist das ja. nicht so der Fall. Also, ich finde das ja cool, weil ich, ich, ich, ich meine, wir fahren Brünn, Slowake, Banovia ja. so diese. Osteuropäischen und die <lacht> haben auch den Flair, den ich mag und ich bin froh, dass es da keine DB-Limits gibt. Aber DB-Limit ist eine Katastrophe am Sachsenring, also mhm. eine wirklich eine ist wirklich ganz, ganz schön. da müssen die teilweise vom Glas runtergehen, wenn sie unter die Messung durchfahren und so, damit sie nicht rausfliegen. Ähm, Hockenheim ist ein Problem, Belgien in Spa ist ein Problem, die Italiener, da geht es schon mhm. schon langsam los, Misano fangen sie auch schon an, da ist zumindest dann obligatorisch db die B-Killer-Pflicht, okay. auch wenn die Messung nicht so wirklich stattfindet. Äh, manche spanischen Rennstrecken fangen schon an, also es wird immer schwieriger. Okay. Äh? Ähm, aber in den Ostblockländern ist es eigentlich äh, kein Thema. Na, zum Glück. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Die Strecke geht auf jeden Fall noch weiter mit dem ähm, Verhalten auf der Rennstrecke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.